40 Tage Reich Gottes. 40 Tage, of God. Heute ist Tag 2. Is Und wir wollen, die, wollen schauen, was ist die wahre Größe im Reich Gottes. And we want to see what is true greatness? In the Kingdom of God. Da war eine besondere Begebenheit bei Jesus. Und da kamen die Leute, haben gefragt, wer ist der Größte im Reich Gottes? Und das wollen wir zusammen lesen. Das ist Matthäus Kapitel 18, Vers 1 bis -4. 4. In jeder Stunde tragen, äh, äh, traten die Jünger äh, zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? At that time the disciples came to Jesus and asked: Who is the greatest in the of und als sein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in die Mitte und sprach. weil ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, like this child, der ist der Größte im Reich der Himmel. Da kommt dieser Gedanke, dieser typisch deutsche Gedanke. And there comes this typical German thought. Typische weltliche Gedanke. Wer ist Nummer eins? Who is number one? Wer ist der Größte? Who is the biggest? Wie kann ich der Größte werden? How can I the most Und diese Menschen kamen zu Jesus. And these people came to Jesus. Sag, hey Jesus, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Und sie fragten ihn, Jesus, wer ist der Größte? Und jetzt kommt das Ge der Gedanke des reiches Gottes and now comes the of the of God. entgegen den Gedanken der Welt. And, and it the, the, the of the world. Und Jesus sagt, der größte im Reich der Himmel der, der sich erniedrigt wie dieses Kind. Is the one that humbles himself like this child. Und der wird der größte im Reich der Himmel and werden. This one will be the in the ich glaube, wenn wir eines Tages alle im Himmel sein werden, und die Größten stehen auf. And the, the greatest are standing up. <lacht> Sind es diejenigen, die auf dieser Erde sich erniedrigt haben wie Kinder? Und Jesus erklärt dieses Prinzip and Jesus explains this und holt ein Kind ähm, ja, in die Mitte. Und bringt ein Kind in der Mitte. Und er sagt, wenn ihr dich äh, umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nie ins Reich Gottes hineinkommen. Then you will never enter the kingdom of... Aber wenn du der Größte werden willst im But Reich uh, Gottes, musst du dich erniedrigen und wie dieses Kind werden. Then humble yourself and become like this child. Ein Schlüssel im Reich Gottes one key in the kingdom of God ist werden wie Kinder. Is to become like children. Sich selber zu erniedrigen. To humble das ist der Schlüssel, um groß zu werden im Reich Gottes. Jesus Christus war der Größte. Jesus was the Aber was hat er getan? What did he do? Er hat sich selbst erniedrigt. He Und er wurde dem Menschen gleich. And he like man. Er kam nicht als großer König. He didn't come as a king. Er kam in eine kleinen Krippe. Like he came in a Weg von der Herrlichkeit Gottes hinein auf diese Erde weil er dich liebt He loves. Weil er dich geschaffen hat. He Weil er dich erretten ja will. He wants to save you. Und er kam auf diese Erde und er wurde der Größte. Weil er sich selber erniedrigt hat. He ich möchte dich ermutigen, I want to wenn du dich selber erniedrigst. When you, when you und du wirst wie ein Kind. And you like a child. Sagt Jesus, du wirst der Größte im Reich der Himmel werden. Wir wollen weiterlesen. We want to In Matthäus Kapitel 20, In 20, Vers 25 bis Vers 28. 25 to 28, Jesus aber rief sie heran und sprach. Jesus called them together and said, Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Ihr wisst, dass die Rulers der Gentilien sie über sie beherrschen und ihre hohe Offizierungen sie über sie beherrschen. Unter euch wird es aber nicht so sein. So with you. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, Instead, wants to great among you, wird euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, And wants to be first, wird er euer Sklave. Slave. Gleich wie der Sohn der Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das gleiche Gedankengut kommt zwei Kapitel später. And the same, uh, the same comes to, uh, Wie können wir groß werden im Reich Gottes? How can we big in the of God? Wie können wir wahre Größe erreichen im Reich Gottes? Und Jesus sagt, wenn du groß werden willst, If you want to become big, dann sei der erste Diener. Then be the first Menschen, die groß werden wollen im Reich Gottes, that want to big in the of God, die wahre Größe haben im Reich Gottes, that have true sind, in the sind die, die bereit sind zu dienen. Are those that are sind die, die bereit sind, alles zu geben. Those that are willing to give everything. Dieses Jahr waren wir zusammen in Israel unterwegs. Yes, this year we were in Israel. Wir waren zusammen in Deutschland unterwegs. Also in Und eins habe ich verstanden bei Mama Maria. And one thing understood with Mama Maria. Sie ist eine Dienerin. She is a servant. Sie ist, dient den Leuten, die gerade vor Ihnen sind. Und das ist ein Schlüssel für wahre Größe im Reich Gottes. wahre Größe im Reich Gottes. Viele haben mich gefragt, wie ist Maria so groß geworden? Asking, so ich habe keine Ahnung, no aber ich weiß eins. They... Sie versteht das Prinzip des Reiches Gottes. She the of the Wer der Größte werden will, sei euer aller Diener. Sie ist bereit, ihr Leben zu geben für viele. Ich möchte dich ermutigen, I want to you. dass eines Tages deine Kinder so über dich reden werden eines Tages deine Mitarbeiter so über dich reden werden. eines Tages deine ganzen Verwandten so über dich reden werden. Like Weil du bereit warst, der erste Diener zu sein. Because you were ready to be the first Und dann der Himmel gekommen ist und hat dich zum Größten gemacht im Reich der Himmel. Und dann sagt Jesus hier, wer der Erste sein will, sei euer aller Sklave. Die Prinzipien des Reiches Gottes haben nichts zu tun mit Arbeiten. Oder ich muss meinen Willen durchsetzen. Oh, I have to push my will. Oder ich muss viel Geld investieren. Oh, I must invest a lot of money. Oder ich brauche große Karriere. I need a big, big, big Sondern die Prinzipien des Reiches Gottes But the principles of the Kingdom of God haben zu tun mit Dienerschaft. Have to do with genau so wie Jesus gekommen ist. Just like Jesus came, er kam nicht um bedient zu werden. He didn't come to be er kam um euer aller Diener zu sein. Diener zu sein. Und noch eine Bibelstelle. Another, uh, Drei Kapitel weiter in Matthäus Kapitel 23, Vers 11. Da steht drin, der größte aber unter euch sei euer Diener. There it says, the among you will be your Wer sich selbst erhöhen wird. Uh, Those who exalt der wird erniedrigt werden. Und wer sich selber erniedrigt, der wird erhöht werden. And those who humble themselves will be exalted. Das geistliche Prinzip der wahren Größe the of true hat zu tun mit deinen Entscheidungen. Has to do with your hm. Jesus sagt hier: Wenn du der Größte werden willst, sei der aller, sei aller Diener. Then serve Und wenn du, wenn du dich selbst erhöhst, And You Gibt es ein, ein geistliches Prinzip, das, das Gott, dass das, das, das, das Reich Gottes dich selber erniedrigt? That the kingdom of God will humble you. Aber wenn du dich selber erniedrigst, you humble yourself, so wirst du erhöht werden. Ich möchte dich ermutigen, want you, dass, du, dass du dich selber erniedrigst, you yourself, ein, ein, ein Diener wirst, und dann wird Gott dich erhöhen. Es gibt geistliche Prinzipien im Reich Gottes, There are spiritual in the kingdom, und die kannst du nicht verändern. Und ein Prinzip ist, is, wenn du dich selber erhöhst, you wird es automatisch so sein, Then dass du äh, erniedrigt wirst. You will be, uh, you will be, how uh, uh, about you call it humble. Humble, ja. Und wenn du dich selber niedrigst, wirst, wirst du aber erhöht werden. But when you humble yourself, you will be exalted. Das ist wahre Größe im Reich Gottes. This is true greatness in the kingdom of God. Manchmal, wenn ich in Gemeinden reinkomme. Sometimes when I come into uh, ich, churches. Ich. predige in vielen Gemeinden. I preach in many churches. Und die Schlüsselleute, and the key people, sind die, die schon eine Stunde vor Gottesdienstbeginn da sind. One hour in it es sind die, die alles noch schnell sauber machen. Clean up and get ready. Es Sind die Lobpreisleute, die alles vorbereiten. And these are the that es ist der Hausmeister, der noch alles schnell in Ordnung bringt. The man who gets order es Sind die Techniker, die noch alles einstellen. The, that get all the in order. Und mir macht es Spaß, ganz früh in Gemeinden zu kommen. Und die Schlüsselleute zu, zu finden. And to find the key people. Die wirklich Großen im Reich Gottes zu finden. The, the Manchmal, wenn ich in Familien reinkomme Sometimes when I come in family, und ich sehe, alles ist ganz schön. I see everything is very beautiful. Alles ist schön gemacht. Everything is made beautiful. Aber ich möchte hinter die Kulissen gucken. But I want to look behind the Wer, wer, wer ist in der Küche? Who is in the wer bereitet alles vor? Who, who wer, wer, hat alles, wer hat alles? getan, gemacht? Who has done wer ist der echte Diener in dem Haus? Who is the true in that house? Wer ist der echte Diener in, in der Gemeinde? Who is the true in a wer ist bereit, sich selber zu erniedrigen? Who is ready to Und nach dem Prinzip des Reiches Gottes? And to the of the King sind es die, die die ersten werden im Reich Gottes? Sind die, wo echte Größe äh, äh, echte Größe haben werden im Reich They Gottes. Ich möchte dich ermutigen, you. dass du des, dieses Prinzip des Reiches Gottes verstehst you the the und dass es hineinkommt in dein Herz. Dass wenn du irgendwo bist und du siehst Papierschnipsel auf dem Boden oder Müll, dass du bereit bist zu dienen. Wenn du bereit bist, dich zu erniedrigen, when you are ready to yourself, wird der Himmel dich erhöhen. Heaven, heaven und wenn der Himmel dich erhöht, and when the exalt you, kann dich niemand erniedrigen. Can, uh, can demo, uh, can you. Ich wünsche dir von Herzen, I wish you from your heart. wenn die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist, when the time is over on this earth, und wir, wir sind alle im Himmel zusammen, and we all are in heaven, und Jesus ruft, die Großen im Reich Gottes. Dann ruft er die Diener der Erde. Wer war bereit, sich zu demütigen? Wer war bereit, zu dienen? Und die werden von Gott erhöht werden. Und ich will dich wieder sehen. And I want to see you again. Ich will dich im Himmel sehen I want to see you in und dann stehst du auf, And then you rise up. mit deiner Krone, <lacht> mit, deiner, mit, deinem, mit deinem Sieg in der Hand, With your victory in your hand. weil du bereit warst, durchzuhalten. Ernied, Erniedrige dich selber. Und dann wirst du erhöht werden. Das ist wahre Größe im Reich Gottes. Und vergiss niemals, du wirst höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet. Amen.